In der folgenden Episode zeige ich Ihnen, wie Sie Rahmen und Schattierungen auf Absätze, Texte und Tabellen anwenden können. In der Absatzgruppe befindet sich ein Dropdown-Menü für Rahmenlinien. Standardmäßig können Sie mit einem Klick Rahmenlinien um den jeweiligen ausgewählten Absatz ziehen. Sie haben auch die Möglichkeit für einen Absatz nur unten, oben, links oder rechts Rahmenlinien zu setzen. Das Kernmenü hierbei befindet sich ganz unten in dem Dropdown-Menü und zeigt Ihnen noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Sie können links zwischen Kontur, Schatten, 3D und Anpassen wählen. Vor allem bei dem Anpassen-Modus können Sie unterschiedliche Rahmenlinienarten in der Vorschau verschiedenen Seiten des Absatzes hinzufügen. Weitere Einstellungen wären zum Beispiel die Farbe oder auch die Breite der jeweiligen Linie. Wichtig bei diesem Menü ist, dass Sie tatsächlich von links nach rechts vorgehen. Wählen Sie, wenn Sie Rahmenlinien anpassen möchten, unbedingt Anpassen aus, weil ansonsten die Einstellungen standardmäßig für alle Rahmenlinien gelten, bei Kontur, bei Schatten und bei 3D. Sie können des Weiteren noch entscheiden, worauf Sie Rahmenlinien anwenden möchten. Das ist abhängig von der Markierung. Sie können zum Beispiel, wenn Sie einen Text markiert haben, auch hier Rahmenlinien setzen. Allerdings ist hier nur ein kompletter Rahmen möglich. Also die Einstellung wie beim Absatz oben, unten, links, rechts ist hier nicht möglich. Sie können diese Einstellungen in dem Kernmenü auch nachverfolgen, wenn Sie Text markiert haben haben Sie weiterhin die Auswahl zwischen Text und Absatz. Das kann zu komischen Formatierungskombinationen führen, wenn Sie zum Beispiel einen Absatz nicht komplett markieren, also die Absatzmarke aus Versehen nicht markiert haben und eine Rahmenlinie einschalten möchten, wird jetzt der Text in jeder Zeile umrahmt. Stellen Sie im Nachhinein fest, oh nein, das wollten Sie nicht und klicken nur in den Absatz um dem Absatz einen Rahmen zu formatieren, haben Sie eine Doppeltformatierung, den Text und den Absatz. Dies können Sie lediglich wieder zurücksetzen, wenn Sie den Text markieren oder in das Menü für Rahmen und Schattierungen klicken und hier auswählen, dass der Text ohne Rahmen formatiert werden soll. Rahmenlinien können Sie auch auf weitere Elemente anwenden. Zum Beispiel bietet Ihnen das Kernmenü für Rahmen und Schattierung die Möglichkeit an Seitenrand. Rahmenlinien zu verwenden. Dieses Menü ähnelt dem absatz text sehr. Deshalb schadet es nie, sich nochmal zu vergewissern, auf welcher Registerkarte Sie hier sind. Sie können auch hier wieder die Grundeinstellungen wie vorher beschrieben vornehmen, Linienarten, die Farbe, die Breite und im Seitenrandregister zusätzlich noch zwischen Effekten wählen. Ein kurzer Hinweis noch zu den Abständen. Wenn Sie diese verändern möchten, können Sie jeweils über Optionen die Abstände anpassen. In dem Rahmen- und Schattierungen-Menü gibt es noch eine dritte Registerkarte, die Schattierung. Auch diese kann auf Texte und Absätze angewendet werden. In meinem Fall habe ich jetzt den Cursor nur positioniert und keinen Text markiert. Ich hole das kurz nach. Und habe jetzt hier auch die Möglichkeit zwischen Text und Absatz auszuwählen. Hierbei können Sie zwischen Farben oder auch Linienarten und Mustern wählen. Allerdings ist die Lesbarkeit etwas fragwürdig. Rahmenlinien finden auch bei Tabellenverwendung. Und Sie haben hier in dem Schnellformatmenü auch Zugriff auf die Rahmenformatierung und die Schattierung. Haben Sie eine Tabelle markiert und befinden Sie sich in dem Rahmen- und Schattierungsmenü, erweitert sich die Auswahl für Übernehmen für auf Tabelle und Zelle. Das heißt, Sie können nun ganz gezielt auswählen, ob Sie nur Rahmenlinien für eine bestimmte markierte Zelle verwenden wollen oder für die gesamte Tabelle. Hier können Sie auch ausgehend von der Markierung festlegen, dass Sie zum Beispiel außen dickere Rahmenlinien wie innen haben möchten. Allerdings hat sich hier gezeigt, dass dieses Rahmen- und Schattierungsmenü vor allem nur dann praktisch ist, wenn man viele Rahmenlinien auf einmal verändern möchte. Wenn man einzelne Rahmenlinien anpassen will, bietet sich hier eher die Funktion des Tabellenzeichnens an. Hier kann man ebenfalls zwischen den Rahmenarten den verschiedenen dicken Linienarten auswählen und hat die Möglichkeit mit Tabelle zeichnen, die ausgewählte Rahmenlinie auf den jeweiligen Bereich der Tabelle anzupassen. Somit ist es viel komfortabler, einzelne Rahmenlinien in Tabellen zu verändern. Ein Hinweis noch zu Absätzen und Rahmenlinien. Wenn Sie die Einzüge für Absätze verändern, Verändern Sie dadurch auch die Größe des Absatzes. Möchten Sie nun mehrere Absätze umrahmen, verhindert der Einzug einen kompletten Rahmen. Sie müssen also sicherstellen, wenn Sie mit dieser Formatierung arbeiten möchten, dass die Einzüge jeweils gleich sind. Ich setze diese Einzüge der beiden Absätze mit Einzug verkleinern zurück. Und jetzt kann Word die Rahmenlinien komplett um alle Absätze ziehen. Dies fällt vor allem auf, wenn man Rahmenlinien und Aufzählungen kombiniert, weil bei Aufzählungen auch hier standardmäßig die Einzüge verändert werden. Auch hier hilft Einzug verkleinern.